So einen kenne ich, der wird erst wieder vernünftig mit 23. Das habe ich bei mir selber erlebt. Also Leute, wisst ihr was? Irgendwie ist komisch. Kein Schnee da. Man hat ja den Eindruck, es wird schon Frühling, oder? Ja. Aber wartet ja. ab, Freunde. Kurz vor Ostern wird es doch mal eisig kalt und Schnee. Vor, vor, vor Ostern ist noch mal ein Korrekt, schön. Und dann, ich jetzt hier, Und werde ich schon fünf. fünf. Du bist du schon eine alte Frau? Nein. Ich befürst weißt du wie alt das ist? Ja. weil Alles uralten. Also geboren warst warst du 0 Äh, ja. Ich bin auch. Fünf. Und ich bin 3. Ich bin 6. Okay. Zahl. 1 in die 2, in die 3, in die Jahr. Vier in die 5, in die 6, in die An. In die acht, in die neun Indianer, zehn kleine Indianer sie sprangen in das Boot und das Boot kippte über. Sie sprangen in das Boot und das Boot kippt über. Sie sprangen in das Boot und das Boot kippt über. Zehn kleine, Indianer. ein Indianer. dann ans Ufer und liefen ganz schnell weiter. Sie schwammen dann ans Ufer. Wer kann schwimmen? Wer kann schwimmen? Wer kann schwimmen? Wer kann schwimmen? Okay. Mein kann kann auch schwimmen, eine Okay, wer kann schwimmen? Ich nicht. Du nicht? Ich kann okay. Ja, Superman kann auch schwimmen. Ich kann Du kannst nicht schwimmen. Ich kann schwimmen. Das gibt es. Und weißt du was? Du kannst schwimmen. Ich auch. Es gibt ganz viele große Menschen, die können auch nicht schwimmen. Ja, ich, ich, ich, ich kann fast schwimmen. Du kannst fast... fast ich mache noch den Schwimmkurs. Du machst einen Schwimmkurs. Ein Schwimmkurs. Schwimmkurs. Das wird mit I geschrieben, nicht mit m. Schwimmkurs. Komisch, ne? Ja, wir reden eigentlich so, wie wir leben, ne? Und nicht, wie wir schreiben. Das ist so. Noch jemand? Kannst du auch schwimmen? Planschen schön ja, mit Mama oder? Ja, mit ja läuft. Du kannst schwimmen. schwimmen? Ich, ich schwimme mit Mama. Mit Mama? Mit Papa. Ja, finde ich, ich auch cool. Übe noch. Mein Sohn hat heute Geburtstag. Nun hat er mir gestern Abend geschrieben. Der Sohn. Dann hat er gesagt: Papa, ich habe dich lieb. Und dann dachte ich auch: Ey, das ist richtig toll, ein Papa zu sein und eine Mama und auf. Die Kinder aufzupassen und die Glied zu haben, oder? Okay, ähm, wer kann denn noch schwimmen? Und jemand, der nicht hier im Raum ist? Wer kann noch schwimmen, der nicht hier ist? Der im See lebt, am See, auf dem See. Ju wer wäre Jule? Jule. Jule, wer ist das denn? Jule, ich halte Okay. Ist das deine Ein Schwester Ein oder deine Ente? Cousin. Dein Cousin. Dein Cousin. Dein Cousin. Dein Cousin oder dein Cousin? Ja, also Cousin wir können das. kann Okay, ich habe eine Ente, die kann auch schwimmen. Alle meine Enten schwimmen auf dem See. So, aber eben habt ihr mir erzählt, die Mama, die kommt mit, ne? die passt auf und so. Die Mama ist gut, oder? Ja? Oder kriegst du auch mal Bein in die Ohren, Freundchen, weil du so ein kleiner Schelm bist. Kann das sein? Kriegst du nie Bein in die Ohren? Bist du immer der liebste Junge von deiner Mama? Bist du sicher? Hau halt mir mal in die Augen. Hau mir auch Okay, junge Dame. Bist du? Oh, ich glaube, du bist noch viel mehr als nur zwei. Du bist eine hübsche junge Dame. Das ist mehr ja, als Alter. Fünf. Weil, stelle vor, ich würde mich ich bin reduzieren bin auf mein Alter. Zwei, Ach, du ja. Und dann sagen sie noch ab, du Und bist fünf Jahre bist du. Ja, ich Sie sahen ihre Zelte und suchten ihre Mamas, Sie sahen ihre Zelte und suchten ihre Mamas, Sie sahen, ihre suchten ihre Mama. Sie sahen ihre Zelte und suchten ihre Mama, zehn kleine Indianer, ein zwei, zwei, drei, Indianer, wieder in die Sex. Ihre Mama reibt sie trocken und packt sie warm ein. Ihre Mama reibt sie trocken und packt sie ganz warm ein. Ihre Mama reibt sie trocken und packt sie ganz warm ein. Sie, sie reiten in die Jahre. Sie träumten von dem Boot und neuen Abenteuern. Sie träumten von dem Boot und neuen Abenteuern. Sie träumten von dem Boot und neuen Abenteuern. Abenteuer. Zehn kleine Indianer. Alle Träume. Nee, was träumst du gerade? Ich sehe gerade einen großen See und da hinten sind Wald. Ich bin gerade im Kreminger See. Kennt jemand den Kreminger See? Ja. Das, da angeln sie und dann machen sie Taufen, halten sie da ab und eigentlich darf man nicht so richtig schwimmen da, weil man sonst die Frischgeschlüpften oder noch die Eier darum. Auf ja. bing! bing, bing, bing, bing, bing, bing. Genau, ähm, das ist Papa Maus. Sieht wie alle Mäuse aus. Junge Frau, kennen Sie das? Nee. Nein. Wer kennt das? Wer kann uns das mit uns mal machen? Bitte, mach und mit uns mal jetzt, Papa Mama. Bruder, Schwester, Baby. Bitte. Du fängst an. Das ist. Sieht wie. Hat. Ein nacktes Fell. Nee, hat kein nacktes Fell, ne? Oder doch? Wie denn? Ein weiches Fell. Eine spitze und, und ein Schwanz, der ist. So. Ja. Genau. Das ist. Oh, Mama. Mama. Da ist sie wieder, ne? Die Mama, ne? Mama ist unser Thema heute. Okay. Sieht wie? Sieht auch wie? Hallo, Noch? Meine und ein Schwanz, der ist... Schmerzen. Das ist... Schwestermaus. Okay, dann zuerst. Okay, das ist Schwestermaus. Sieht... wie alle Mäuse aus. Seltsam, ne? Sieht wie alle Mäuse aus, ne? Hat... Schmerzen. ein... Weißes und eine... Und ein Schwanz der ist so. Oh, komm Das ist der Bruder. Gut, dass wir noch die Geschlechter kennen. Du, das wird in Zukunft immer schwieriger. Also das ist Brudermaus. Ja, aufgepasst, immer so klein. Das ist Brudermaus. Der sieht bestimmt besser aus, oder? Nein, der sieht auch wie alle Mäuse aus. Ha? Hat einen. Weiche Fell. Was? Große Ohren. Oh, ja, die kann ich hören. Wenn es Taschengeld gibt, kann ich gut hören. Ne? Hat eine Spitze. Oh, und ein Schwanz, der ist. Das ist. Sieht nicht, wie alle Mäuse. Hat ein Nack nacktes Fell, <lacht> eine Plattena, äh? eine Platten, äh? nicht fest drücken, dann kommt da Blut raus. Nur das haben wir noch nicht. Und das ist dann wieder, wenn du was größer wird. Da kannst du spenden. Eine Platten, äh? hat die kleine, kleine, Baby, hat das kleine Baby mäuschen ne? Und was noch? Ein Und ein Schwanz! Ja, Der ist so gut! Dankeschön, hast du gut gemacht! Jawohl, da sind wir dabei, das ist prima! So, super! Ähm, ähm, wo sind wir denn? <lacht> <lacht> <lacht> das sind die Regenwürmerwurst, Easy sie durchs dunkle Erdreich ziehen. Wie sie sich winden, um zu verschwinden, auf dem malimba wieder Und wo sie waren, da ist ein Lamm. Und wenn sie wiederkommen, ist es immer noch... Ihr die... Wie ihr das Wie durchs dunkle Erdkreis Wie sie sich winden, um zu verschwinden, auf dem malimba wieder wo sie waren, da ist er noch, noch, noch. Und wenn sie wiederkommen, ist es immer noch, noch, noch. Machen die nichts anderes? Doch, hier, yeah, die machen was anderes. Hört ihr die Regenwürmer kichern? Oh, wie süß, wie sie das dunkle Erdreck Wie sie sich finden, auch zu verschwinden, auf den anderen wieder sehen. Und wo sie waren, da ist Davon sie haben gehabt. unser Erdreich sehen, wie sie sie finden, um zu verschwinden, auf dem wie das ist Okay. Und wo ist da ist dann noch? Und wenn sie wiederkommen, ist es immer noch. Reicht erstmal. Sag mal, junge Dame, du träumst ein bisschen. Hallo? Hast du ein Lieblingslied? Oder ein Lied, was du gerne singen möchtest, wo du sagst, da kenne ich kein Lied, aber da kann man ja trotzdem mal einfach was singen. Möchtest du was singen, Clara? Clara ist heute da. Clara, bist du traurig oder fröhlich? Mhm. Wir entscheiden uns nochmal unterwegs. Wenn du glücklich bist, dann klatsche in mir ja. Wenn du glücklich bist, dann klatsche in mir ja. Hand. Zeig mir, wenn du bei mir bist, wie du... Was? Das habe hab ich auch den CD-Player. Na, wunderbar. Aber sing ich da oder ist das ein anderer? Äh, das ist ein anderer. Okay. Äh, Kinder. Okay. Du hast keine CD von mir? Okay. Ähm, zeig mir, wenn du bei mir bist, wie dir so zumute ist. Wenn du glücklich bist, dann klatsche. Wenn du wütend bist, dann stampfe mit dem Fuß. Wenn du wütend bist, dann stampfe mit dem Fuß. Wenn du bei mir bist, wie dir so zu ist wenn du wütend bist, dann stampfere da mit dem Fuß. Wenn du glücklich ist, dann stampf. Nein, dann klätscht man in die Hand. Wenn du traurig bist, dann seufze doch einmal. Wenn du traurig bist, dann seufze doch einmal. Wenn du bei mir bist. Die die, die Tote ist, wenn du traurig bist, dann läuft doch einmal Gibt es noch irgendeine Gefühlsregung? Ich, ich habe ein Lied, ähm, das, ähm, äh, das ist schon ein bisschen her, das kenne ich gar nicht mehr. Okay, ähm, deswegen jetzt raus damit. Wie heißt es oder was kommt da drin vor? Ähm, da kommt drin vor, ähm, äh, dass das Lied... Äh, so und so spät, so und so spät, klingelt schon der Wecker morgens. Okay, das hört sich nach Heidi an, ganz tolles Guckenspiel. Äh, ich kenne es leider nicht, aber nächstes Mal sagst du Heidi Bescheid. bereite dich mal vor, Heidi, ich brauche das Lied, bringen wir das mal bei. Ne? Ähm, habt ihr Tiere zu Hause? Ja. ja. ja. ja. Ich habe ein Tier bei meiner Oma. Ich hab ein Tier bei meiner Oma. Okay, du, ich hab Milliarden von Euros bei meiner Sparkasse und die wollen die mir nicht geben. Ich mein hab ich mein bei ich mein Oma einen richtigen Piefgehund. Was hast du, ein Piefgehund? Bei meine Oma und Oma. Okay, gut, das ist gut. Und ich hab eine Katze. Du hast eine Katze? Du hast Pferde. Du hast Pferde? Ich oh. hab drei Hunde. Drei Hunde. Oh, das wird teuer. Du hast einen Hund, nee, ja, der war gut. War der ein ein Jahr und Jahr und Jahr ich hab Was ist das denn, Peace? Du hast zwei Du hast zwei, zwei Hasen. Hund, der ist mit mit hm? Ich habe einen Ich hab einen Hund, Hund. Singt der, der singt mag also mich sehr. Der, der läuft der mir dauernd hinterher. Der Hund singt. Oh, ne, warte. Der ja, Hund macht. Oh, oh, oh, ja. Die Katze singt viel viel Ich hab ein Pferd, das mag mich sehr. Das galoppiert Dauert hinterher. Das fährt man. Der ja, Hund macht. Die Katze singt viel Bist du da? Bist du schön ruhig? Servus. Was du? Ich habe Hasen, Hasen, ich habe zwei Hasen, die mögen mich sehr lieb, dauert eine Dauer, kann, ja, die Hasen machen. Das Pferd macht, ja und macht, die Katze singt, wie Leih, like, yeah, Was das Tier? Ähm, mir, mir heißt unser Hund, ähm... Äh nee, wir wollen jetzt keine Geschichte. Okay, noch ein haben. Tier? Ein, Tier. Wer war denn noch ein, ein Tier? Tier. Auf deinem schönen Oberteil ist auch ein Tier. Mir, eine Mitte Mauch. Also eine Maus. Also eine Mauch. Also eine Mauch. Ich habe auch noch eine Mitte. Das ist absolut richtig. Jetzt nimmst du dich wahr. Sowas mag ich, wenn man sich selbst wahrnimmt. Ne? Ich habe viele Hunde auf dem Tisch, die mögen mich sehr. Die laufen hier da auch ne? die trage ich vor mir her. Ne? Ich habe eine Maus. Die mag mich sehr. Die läuft mit dauernd hinterher. Die Maus mag. Die Hasen machen. Ja, das ist eine gute Stunde hier für alte Leute, die müssen sich erinnern, müssen sich überlegen, was war da noch alles? Therapie. Der Hund macht! Ja, aber oh, süße Hunde, du. Dann könnte mich meine Familie doch nicht mal überreden, einen zu besuchen. ich habe echt keine Lust, ey. Ich hab die Arbeit nachher noch Ich kann denken, viel ey, viel leid, ey. Hier zu Hause Oder kennst du ein Tier? Sag mal, welches Tier kennst du denn? Alles klar. Mir fällt auch keins mehr ein. Fällt euch noch ein Tier ein, so richtig eins, wo du sagst, sehe ich manchmal, sehe ich manchmal. Ich habe eine Idee. Bitte. Sprich, eine Kuh. Und du? Ein Zwei. Ein. Wein. okay? du. got it. Oh. And you, Ooh. Ooh. Uh. Ooh. Leopard. Ooh. Ooh. Ooh. wir gehen doch da Ooh. Und du? And I have a... Alles klar. Und du? Ein Fuchs. Fuchs. Ah. Der Fuchs du ja. und Wildschwein. Ich und Wildschwein. Was hast du nochmal gesagt? Fuchs. Fuchs, du hast die gestohlen. Gib sie wieder her. Gib sie wieder her. Sonst kommt sie. Wer will fleißige Handwerker sehen, Wer muss zu uns Kindern gehen. Stein auf Stein, Stein auf Stein, das bestimmt Stein auf Stein, Stein auf Stein, das heuschlige Wald. Und da mache ich alles am Computer, weil es kein Mensch mehr wie ein Haus hinausgebaut wird. Ne? So, wer will fleißiger Handwerker sehen, der muss zu uns Kindern leben. Tauchet ein, tauchet ein, der Maler streicht die Wände ein. Fein, ein, taucht ein. Tauchet ein der Maler streicht die Wände fein. Okay. Kennst du noch einen Beruf? Kennst du noch einen Beruf? Sag mal einen Beruf, was Menschen so arbeiten. Es gibt ja auch so lange die dollsten Berufe. Ein Giraffe. Ein Giraffenberuf. Okay, du bist noch ein bisschen ist in Ordnung mit dem Giraffe. Was macht denn die Giraffe? Die hat einen langen Hals, die immer die Kopf hoch oder ganz hinunter, ne? Du, ich möchte okay. über keine Gerasse sein, wenn die mal Schmerzen hat, du das hält sich will lang. Ganz lange. Aber ich mach das. Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss zu uns kindern gehen. Stich, Stich, Stich, Stich, Stich, Stich, Stich, der Schneider lädt. Ein Kleid für mich. Stich Stich, Stich, Stich, Stich, Stich. Der Schneider ein Kleid für mich. Aber nur wenn das Leder ist. Der Rest wird in der Fabrik gemacht. Leute, die Zeiten ändern sich. So, Frühling haben wir noch nicht. Lass uns doch mal aufstehen. Ich möchte mal sehen, wie eure Praktikantin hier äh, Gymnastisch-mäßig. was auf der Pfanne hat. Ah, oh. Oh, kopf Strecke! Kopf, Schulter, Knie und und und Knie und Fuß. Kopf, und Knie und Fuß, und und Fuß. Ohren, nasse und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß, okay. Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß, Schulter, Knie und Fuß, komm, Schutter, Knie und Fuß. Augen, Ohren, Nase und Mund und, und Schulter, Knie und Fuß. und Ich würde gerne noch weitermachen, aber ich habe den Eindruck, die Kinder haben genug, die Zeit ist schon durch. Das würde ich nämlich noch richtig lange machen, aber eure Kapazitäten sind ungefähr so wie meine. Kinder und alte Männer brauchen jetzt eine Pause. Lass uns doch mal hin, ein Paul. Paul. Oh, Ich freue mich auf das Mittagessen. Im Kindergarten oder zu Hause. Meine Kinder dürfen sich das manchmal aussuchen, das Mittagessen. Darfst du dir das auch manchmal aussuchen? Okay, bei dir ist ein hartes Regiment. Okay. Alles klar. Also, entweder esst ihr jetzt hier Mittagessen oder ihr geht jetzt nach Haus. Alle Leute, alle, alle, alle Leute gehen jetzt nach Haus oder Mittagessen. Große Leute, das ist der größte. Kleine Leute, ist der kleinste. Ich kann dich noch sehen, ich kann dich noch sehen. Muss viel kleiner sein. Ich trische eine Landschaft, auch von da kriege ich immer Angst. Echt, wenn ich die Jungen, Dinger sehe, die da die sehen aus wie ich trische. Ne? Sam um, and you. Yeah. <laughs> <laughs>